No. Guten Abend Leute, ich bin hier nach der Arbeit ein Stück in der Nähe vom Betrieb rausgefahren und habe mich jetzt hier ins Grün gestellt, weil heute war der heiligste so Tag im Jahr und da das dann wieder sehr aufgeheizt ist, wieder in meiner Dachgeschosswohnung, ja, ich heute die Nacht im Grünen verbringe. Ich, ich bin wie gesagt, mir hat zwei Sechs von den Arbeit. Ich bin dann morgen früh wieder hier als wieder hier. Ich fahr dann rüber an den Badesee. Und, ja, jetzt noch gemütliche Bierschen trinken und den Abend auf da ich ja heute sowieso hier im Freien bin, machen wir eine kleine Runde zu zwei Caches, die ungefähr anderthalb Kilometer hier weg liegen. Bei dem ersten Cache, wo ich gucken will, werden wir vielleicht gar keinen Erfolg haben. Der wurde zuletzt irgendwo im war gefunden. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und da hat auch einer geschrieben, dass die Dose einfach durch herumliegt rumliegt und kein richtiges Versteck hat und was weiß nicht. Der zweite da ist in dem nächsten Ort hier hinten. Ah, hier plätschert die Welt sich Mit Unterwasserheuschrecken. Unterwasserheuschrecken, die gegen die Strömung schon. Und hier hat irgendjemand seine Landmaschine im Wald vergessen. So, wir sind hier im Zielgebiet. Zeigt mir so ein Meter an. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich rechne nicht damit, weil ich hier was finde. Sobald das könnte, auf die Stadt sein. Hier wohnt einer. Naja, nee, hier sind wir wieder weiter weg. Hier ist er definitiv nie. Hier gibt es wahrscheinlich viele nette Zecken. Ja, eigentlich stehe ich direkt davor, zwei Meter. Wobei die Größe zählt als Large, aber da hätte man die schon längst sehen müssen, wenn das wirklich so eine ist. Weil wenn klein schon ein bisschen Kaffeedose sein kann, da ist ja large dann schon ein ganze Stimme größer. Also brechen wir die Zeckenfütterung hier ab und gucken lieber bei dem nächsten. So kommen wir jetzt zum beschafflichen Erzten Im 666. Jahrestag der Stadt, also des Dorfs, wurde der Kesch hier ausgelöst, das Wort 2015. Die Catch lockt euch in die Nähe der Festwiese, auf der vom 5. 7. Juni, ach 5. bis 7. Juni 2015 ein reichhaltiges Programm geboten wird. Mit diesem Cache ist auf jeden Fall auch etwas für den Geocacher dabei. Egal ob Dorffest oder Cachen, Team Wien ja wünscht viel Spaß. Die nageln alle ihre Kinder hier an. Wir haben noch 87 Meter Abstand. Ich vermute mal am Verkehrszeichen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. den man sich ja wahrscheinlich mieten kann. wieder am Auto, habe eine kleine Runde gemacht. Das war ja ganz interessant. Zum Videoschneiden bin ich noch nie gekommen, obwohl ich will jetzt vielleicht zumindest noch mal kurz reingucken, was ich jetzt eventuell noch was machen. Anfang Juni war ich in Polen, in Christianstadt, das ist ungefähr 80 Kilometer östlich von Forst. Und da steht eine alte Sprengstofffabrik. So, die Überreste davon. Hat sich über riesengroßes Gelände erstreckt. Jedenfalls war sehr interessant. War habe ich da auch gesucht, natürlich. Sind einige versteckt gewesen hatten die äh, hauptsächlich auch Arbeiter aus dem KZ Rosen. Hatten sie den Außenlager gehabt. Die Dynamit-AG, DAG, vormals Alfred Nobel, hat die Sprengstoffproduktion aufgebaut und betrieben. Finanziert wurde sie vom Reich. Die Fabrik war eine der größten in nazi deutschland Vermutlich sogar die größte. Damals wussten nur Eingeweihte, was auf dem riesigen Areal nahe der Kleinstadt an Bogo vorgestellt wurde. 1936 liefen die Planungen für das Projekt an. Es war als geheime Reichsperre eingestuft. Beteiligte mussten stillschweigen geworden. Der Tornname der Rüstungsfabrik lautet, lautete Ulme. Im zweiten Fabrikteil Rüster wurden Schwefel und Salpetersäure für die Sprengstoffproduktion erzeugt. 1939 begannen kurz vor Kriegsbeginn die Bauarbeiten. 820 Gebäude wurden mitten im Wald errichtet auf mehr als 30 Quadratkilometer Fläche. Der Industriekomplex von Christianstadt lag tief im Wald verborgen und weit weg von größeren Städten. Dadurch war er geschützt vor feindlicher Aufklärung und dennoch gut angebunden. Es gab 76 Kilometer Schiene und 102 Kilometer betonstraßen Hier wie genug Wasser aus dem nahen Fluss. In Rekordzeit entstanden riesige Besongbauten. Hallen, in denen Nitrocellulose hergestellt wurde. Füllstellen für die Bombenproduktion. Verladestationen für die Kohle. Die die Heizkraftwerke antrieb. Wasserwerke, Kläranlagen. Die strategisch wichtigen Anlagen gab es doppelt damit Havarinen nicht die Räder stillstehen ließen. Technisch waren die Anlagen auf dem neuesten Stand ihrer Zeit. Vor allem Fliegerbomben wurden produziert, aber auch Munition für Karabiner, Granaten für Geschütze und Sprengladungen für V1 und V2 Marschflugkörper. Alle Bestandteile der Produktionskette wurden hergestellt. Von A bis Z. Rund um die Munitionsfabrik entstanden elf Lager. Für zuletzt 6.000 bis 10.000 Arbeitskräfte. Wie viele Menschen dort arbeiten mussten, ist bis heute nicht genau bekannt. Die Schätzungen reichen von etwa 20.000 bis 45.000 Menschen. Diese kamen aus nächsten Ländern. Sogar Japaner waren darunter. Ja, Japaner können dann wahrscheinlich keine Kriegsgefangenen gewesen sein, weil Deutschland war ja mit Japan verbündet. Neben deutschen Zivilangestellten und Dienstverpflichteten waren es Kriegsgefangene aus Polen, Frankreich und der Gewähren Union. Zwangsarbeiter aus ganz Europa sowie jüdische Kakzete. Ich sag mal, KZ-Häftlinge, sowie jüdische KZ-Häftlinge. Die giftigen Substanzen färbten die Haare der Frauen in der Bleischicht orange-rot, verursachten epileptische Anfälle und Amnesien. Beim Hantieren mit hochgefährlichen Stoffen kam es nicht nur zu Vergiftungen und Verbrennungen, sondern auch zu Explosionen. Acht sind überliefert, davon zwei schwere. Ein Abriss kommt nicht in Frage. Das ist mit dem Denkmalschutz vereinbart. Saniert werden die teils verfallenen, teils zerstörten Gebäude aber auch nicht. Das würde enorme Kosten verursachen. Wenigstens Informationstafeln möchte die Forstverwaltung aufstellen, mit Angaben zu den Gebäuden und dem Schicksal der Arbeiter. Ja, zum Teil haben die ja dort auch Informationstafeln aufgestellt. Und der Film startet jetzt. Yo, ich bin wieder mal losgefahren. Rechts auf der Unblütstraße. Momentan noch in Striesen. Jetzt will ich aber erst mal schnell hier beim Bäcker einrücken und mir was zu essen holen. Mit ich morgen was zum Frühstück hab. und heute zum Abendbrot. Aber... Hier gibt es den Braun. Dann rechts abbiegen auf Niederwaldstraße. Ja, also ich fahre jetzt Richtung Forst und dort hinter der Grenze nochmal 5, 8 Kilometer nach Polen rein. Irgendwo gibt es da eine ehemalige Sprengstofffabrik die dann nach dem Krieg nicht mehr gebraucht wurde. Wurde hauptsächlich im Prinzip die, die Füllung für die Waffen gemacht, für die Patronen und für die V1, V2 und den ganzen Förderwatch. Das wurde dann damals von den Russen alles zerlegt und mitgenommen. Seitdem steht das leer, ist mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt. Allerdings wird da auch in den nächsten Jahren keiner was dran reparieren oder machen. Ich halte Denkmal, was genau nachverfällt. Nach ich habe gar nicht geguckt, wie der mich jetzt schickt. Ich lasse mich überraschen. Autobahn habe ich eingegeben, dass ich keine Autobahn haben will. mache halt eine gemütliche Landstraßenfahrt. Allerdings werde ich auch wahrscheinlich volle zwei Tage brauchen. Das sind einige Gäste versteckt wo das Sprengstoffwerk auch ein bisschen erklärt ist. Dann habe ich mir auch nochmal alles ausgedruckt und rausgesucht und und auch einen Weg rausgesucht, wie ich dann am besten Laufen von Kerstin möchte. rechts abbiegen, um auf Schillerplatz zu bleiben. Mhm. Hier zum Bäcker bin ich jetzt zu faul, da muss ich ja auch irgendwo einen Parkplatz finden. Meistens kriegst du noch einen, dahinter um die Ecke. Aber stehen hier stehen sie auch immer, weil der Bäcker sehr gut ist. Da habe ich jetzt aber auch keine Lust. Ich fahre einfach mal weiter. Na gut, oh gerade steht keine Schlange. Aber jetzt bin ich ja eh schon links eingeordnet. Ich komme ja bestimmt noch an ein paar Bäckern vorbei, wo ich direkt dann zwei vor der Tür halten kann. Und auch bloß rein, raus Und gut. Auch mal was abspeichern, dass man noch mal was für Video verwenden kann. Ich fahre ja länger als zwei Stunden. Ich glaube, zwei Stunden oder so ist Zeit drauf auf der Cam. Danach überschreibt er die Eigenfalls. Aber man kann ja drücken, dass man das gerade behalten soll. Ja, jetzt sind wir im Wald, Vorne sieht man den Hutberg schon. Das war, beziehungsweise ist, die schönste Rodelbahn, die man hier in Westen hatte. Mindestens die, die noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anforderlich ist und eben noch zum Stadtgebiet gehören. schon das erste verwaltungshäusel oder was auch immer das mal war werden wir jetzt aber nicht weiter drin muss Ich bin gerade hier angekommen jetzt habe ich noch schnell meinen fahrradschlag gewechselt habe ich mir unterwegs noch in gekauft weil ich das fahrrad hinten das auto tun wollte merkte ich dass die luft nicht mehr auf die geht weil ich hatte auf dann 9, Jedenfalls konnte ich nie aufpumpen, weil ich habe so eine, eine nicht kaputt Reifen und da hatte ich jetzt überhaupt keine Luft mehr gehabt. Und so, das ganze Klebzeug hat... Das ganze Klebezeug hat den, das Ventil verklebt. Ich habe zwar, hab zwar zu heute noch Luft drauf gekriegt, aber die Pfiff unterwegs wieder ab, weil richtig dicht habe ich das nicht mehr gekriegt. Und da habe ich jetzt unterwegs einen Schlauch gekauft. Und hier schnell geweckt wird. So, hier haben wir schon wieder was. So, ich werde euch mal gucken, ob ich das zu Hause übersetzt kriege. Das war nämlich das Sprengstoffkombinat hier. Alfred D.A.G. Alfred Nobel-Christianstadt. Nobel das soll irgendwie so ein Säuretank hier gewesen sein und sowas. Hier stand wahrscheinlich eine Pumpe oder ein Kompressor. Aber wie gesagt, nach, nach dem Krieg haben die Russen das alles abgebaut hier. Ja. Alles, was nicht im Ladefest war, haben die mitgenommen. Das war aber nur der Halter für den Stahlbehälter. Hier hatten sie große Stahltanks drin. Ja, ich mache jetzt durch eine kleine Runde. Das ist ja gleich um 6 Uhr wieder. Ja, vielleicht noch ein, zwei Suchen. Man werde ich vielleicht da vorne irgendwo die Drohnen nochmal durchschießen. Gucken wir mal. Der ganze Komplex hier wurde in den 30er Jahren gebaut. Und die Straßen, das werden ja wohl auch zu auf die ja. Aufgabe. Hier ist der zweite Tank da im Gash versteckt. Den habe ich vorhin nie verfolgen genommen und bin weitergefahren. Weil ich vorhin auch erst kein richtiges Internet hatte, um die Cache runterzuladen. Aber jetzt sollte es klappen. Ja, hier ist auch noch ein Tank. Das ist eine ganze Reihe von solchen Ja, wie ich vorhin schon sagte, da waren große Stahlbehälter drinnen Und alles was hier an Stahl und Motoren und Pumpen und alles hier gefunden wurde, haben die Runden eingepackt und mitgenommen. Hier hatten wir auch wieder den Joggel für die Pumpe. genau hier hier guck was ist das der Frosch? das ist Frosch Da kann ja das Wasser nicht so giftig sein So, hier klebe ich gleich mal den rein. Ich denke, ich habe den foto drauf. Aber hier ist nichts. Wobei die Koordinaten. hier hinten gewesen vorhin. Mal sehen, wir, was mal jetzt. Wir jetzt drei Meter. wir 3,50 Meter. Das wäre dann der eher. Das sieht aber nicht aus wie auf dem Spannung von dem. Mhm. Guten Morgen. Koordinaten, Mischten. Ich habe das mehr jedenfalls hier in die näheren Grüßen lassen. Oh, warte mal, zwei Meter down. Ach so. So, jetzt werden wir sehen. Da unten muss es sein. Ja das ist blöd. Ja, Clean Equipment habe ich natürlich dabei. Hier gibt es kein Cash, hier ja, ich mal gucken. Ob hier vielleicht noch eine Pumpe mal drin war. In der Wende ist eingestürzt. Hier haben sie theoretisch Fundamente gebaut. Hier ging eine Treppe hoch. Schau, wer das Klängepunkt liegt. Der hat es noch den. Da stand ganz ganz dickrot in der Beschreibung you need climbing äh, equipment also Kletter-Ausrüstung als haben wir nie, machen wir nie das können wir nie neben mir steht hier ein Wohnmobil. ich erinnere mit seiner Frau und den Hund die Frau war vorhin weg, wo ich gekommen, bin, war bloß der hier? Und durch Hallo gesagt und mich schon hergestellt und gut, dann habe ich erstmal meinen Reifen gewechselt, meinen Schlauch am Fahrrad. So ja, und dann bin ich durchgefahren, erstmal mit den schwäne oren ja. Ja, aber, ja, sind alle nie weit. Der nächste weitere ist jetzt 400 Meter weg oder so, also mit dem Fahrrad durch. Immer und bitte da. Jedenfalls. Und die Beeten scheinen auch zu cachen. Jedenfalls, als ich gerade in dem E-Kessel drinnen war und wieder rauskam, standen die hier ein bisschen abseits und haben ins Handy geguckt. So, da ich ja da drinnen aspergischerweise drinnen gesucht habe. Bin ich dann hoch, weil ich irgendwie... Nee, da habe ich noch nie wieder reingeguckt. Ich konnte wie ich jetzt... Ach so, weil die, weil die gerade auch eher dort oben gepasst hatte. Jedenfalls, so, wie ich jetzt rumgelaufen bin. Aber dort unten in dem Loch empfängt das sowieso keine Satelliten weiter. Da geht, geht das jetzt ja sowieso falsch. Ja, jedenfalls habe ich dann mit zu noch. Spoilerbild und als ich das aufschlug kriegte ich dann mit, dass das total falsch ist, was ich gemacht habe. Das stand da das ist zwei Meter tiefer wenn du an den an den Koordinaten bist und das das Bild passt muss jetzt zwei Meter nach unten das war auf dem Foto sieht man es eventuell dann wo ich gewesen wäre auf dem linken Kameramontmanie durch es das natürlich nicht, deswegen habe ich dann nicht weiter nachverfolgt aber irgendwie war da was ich weiß, was hätte sein können hier und <lacht> Die krochen dann auch dort und was noch? Beziehungsweise die Kirsche blieb draußen, die guckte dann gleich bei Und der lief dort drinnen die Runde und guckte irgendwo all rum und machte und teilte. Und äh, hat aber auch nicht gefunden. Der hat wahrscheinlich auch das gedruckt und nie gelesen. Muss man doch so mal sehen, ob da der, ob der eine Sprache spricht, mit der ich mich mit dem Ende, äh, verständlich machen kann. Ja. So weit dazu erst mal. Ja, Ich habe jetzt jedenfalls erstmal erst mal ein gegessen. Ich hatte dann doch ganz schön Hunger. Ich habe schon mein Vorrat wieder angeschlagen jetzt hier und werde dann aber jetzt doch noch mal losziehen. Zumindest zu den nächsten noch mal gucken. Ich musste jetzt erstmal abbrechen, weil die Kamera alle war und der Gimbal. Und mittlerweile dürfte die Hälfte wieder drauf sein, deswegen kann ich dann noch ein paar Bilder machen. So, 100 Meter ist was, das müsste das Ding sein, ja. Ne, es sind immer noch 80 Meter. Ach, dort vorne? Cool. Ach, das könnte eine Trafostation gewesen sein hier. Aber das war garantiert eine Trafostation. Da gehe ich jedenfalls ein. Warum sie die in die Richtung nochmal so geschützt haben mit dieser Mauer? kann ich mir nie erklären. Wenn was zu explodieren ist, das wäre dann eher so in dem Bereich. Ich habe ein Spoilerbild und wenn ich richtig geguckt habe, war das aber okay, geht. Ich gucke mir das morgen noch mal genauer an. Aber jetzt habe ich erstmal mir gemacht. Mein Nachbar ist noch unterwegs. Ich bin noch nicht wieder da. Ich habe mich jetzt gerade erstmal kurz gewaschen. Und ja, jetzt legen wir die Bodenmobil auf. Den so, das waren die ganze Anleitung. Ja. Also ich habe das schon mal so vorbereitet, wie ich das vorlesen wollte. Da wollte ich eigentlich vor irgendeinem Gebäude hier stehen. Aber das kann ich ja auch tausendmal. auch also, ich bin hier bei der AG Alfred Nobel Bei Novogrod Bobrzanski. Naumburg am Bobo heißt der Ort. Und Jasjen. In Klammer Gassen. Also, das, der Ort auf Deutsch heißt der Gassen. Und auf Polnisch Jasjen. Hier im Wald versteckt, findet man überall Überreste. Der Deutschen Munitionsfabrik. Sie nehmen etwa 35 Quadratkilometer in Fläche ein. Ein Teil des Gebiets ist aufgrund der über einer Militäreinheit und eines Gefängnisses im nahegelegenen Krzivanzek unzugänglich. Vermutlich befindet sich hier heute ein Geheimobjekt der US-Streitkräfte. Das Werk Christianstadt, also das Werk Christianstadt, produzierte Granaten und Bomben aller Kaliber. Auch für die V1, V2 und für die ersten Versuche mit der V3. Es war die größte deutsche Sprengstofffabrik. Der Bau des DAG Alfred-Nobel-Komplexes begann 1939 in den Wäldern westlich der deutschen Stadt Kristiansch. Nach dem Krieg war es das polnische Krzyszkowice. Das Projekt war von Anfang an streng geheim und geheime Reichssache. Es wurde Nitrocellulose und Hexogen hergestellt. Auch gab es dort Füllstationen zur Befüllung von Granaten und Minen. Die Ölberge, das ist Übersetzungsfehler zur Herstellung von Nitroxyzorin, stehen 40 Kilometer weiter im Schwesternwerk Forst-Scheunow. Also das ist noch so ein Ort zur Forst, der jetzt allerdings in Polen steht. Heute heißt der Ort Prosek. Die strategisch wichtigen Anlagen gab es doppelt, damit Havarien nicht die Räder stillstehen ließen. Technisch waren die Anlagen auf dem neuesten Stand ihrer Zeit. Es wurden Kriegsgefangene und jüdische Kfz-Häftlinge als Arbeiter eingesetzt. An Schutzkleidung wurde massiv gespart. Beim Hantieren mit den hochgefährlichen Stoffen Kam es nicht nur zu Vergiftungen und Verbrennungen, sondern auch zu Explosionen. Acht sind überliefert, davon zwei schwere. Findet man auch ein paar Hinweise im Internet, wo ein, einer ein bisschen was erzählt darüber, der dabei war. Allerdings also, bloß als Interview, also in Textform. Ein Teil der Geräte wurde kurz vor der Offensive der sowjetischen Armee demontiert und evakuiert. Der Rest wurde nach dem Krieg von den Russen demontiert und abtransportiert. Bis heute gibt es Betonbauten, Ruinen von Produktionshallen, riesige Silos, die mit einem mehreren Meter hohen Erdschicht bedeckt sind, auf der bereits Bäume gewachsen sind. Es gibt sichtbare Reste der Infrastruktur in Schutzräumen, die bei Luftangriffen und Explosionen in Folge von Arbeitsunfällen genutzt werden. Ja, bis dahin erstmal. Alles andere sind jetzt Hinweise, die ich mir hier notiert hatte für die Caches. Das waren hier eine ganze Menge. Direkt hier am Parkplatz geht ein Multicache los, aber den hatte ich dann, ach das war ein Angelcache, deswegen habe ich den dann außen vor gelassen. Ich habe ja nicht, bräuchte man ja irgendeine Teleskopstange oder irgendwas wo ich oben hier von irgend Ast das Ding abflippen könnte. Ich habe zwei Runden rausgesucht. Von der ersten habe ich ja drei Cache schon abgeklappert heute. Wobei ich dann eben noch mal morgen suche. So und die erste Runde wäre elf Kilometer. Und dann fahre ich nicht gleich zurück. Da bleibe ich da unten am Bobr oder wie der flüssig Da sind dann noch zwei, drei Wasseraufbereitungsstationen oder sowas. Weil das ganze Wasser, was die gebraucht haben, hier haben sie aus dem Fluss geholt. Ach, und hier sind die Tanks eingezeichnet in der Korte. Sechs Tanks sind das. Unten, unter der Decke. In der Ecke hinter dem Metall. Zweiter Stock. Mr. Tripwood. Gefunden und gelockt. Immer noch am Rätseln, was die Löcher am Boden bedeuten. Ein tolles Hobby, das wir hier haben. Mal draußen, mal innen. Was für Kleine, was für Große. Was für Tüftler. Was für Macher. Etwas für Angler. Kletterer, EC-Liebhaber, Multifans, für jeden was dabei. Homezone, Urlaub oder erweiterte Homezone, egal. Geocaching passt einfach mal. Und ich war nicht das letzte Mal, dass er hier war, schreibt er. Ich war Great Time in Poland. Jemand weiter Interesse hat an der Sache? Ich habe hier gerade eine Doktorarbeit gefunden von einer Gewissen Martina Löbner, M.A. in Hannover. Da gibt es eine Doktorarbeit, nennt sich Geheime Reichsdache Christianstadt. Das Ende einer Kleinstadt zwischen Odo und Meise sowie der Sprengstofffabrik Ulmer. Die hat ja richtig interessant alles mögliche zusammengetragen. Ich habe vielleicht gerade mal ein Bild drin gestöbert. Da werde ich bestimmt einiges noch mit zitieren hier in meinem Video. Wer da ein bisschen Interesse hat, sollte die sich runterladen.